Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Und wieder mal heißt es herzlich willkommen beim munteren Kategorienraten auf dem Gleichsatzkanal. Die Folge Nummer 7 ist hier am Start und äh, wenn dem einen oder anderen äh, diese Nullnummer am Bildschirm etwas äh, strange vorkommt, dann deswegen, weil äh, diese Veranstaltung außer der Reihe stattfindet, äh, Grund ist, äh, ein Fundstück, der sich heute Nachmittag auf der englischen Wikipedia-Seite gemacht habe und äh, weil diese Definition des Positivismus so gut in unser Thema Hashtag Objektivität passt ähm, wollte ich das äh, spontan äh, gleich nochmal abhandeln, äh, solange äh, das Blut noch warm ist, möchte man sprechen. Äh, ich muss jetzt hier äh, das Ganze übersetzen was keine größere Schwierigkeit sein sollte. Ich habe da schon etwas vorgefühlt, und zwar äh, zwei Begriffe, die mir wichtig erschienen sind, nochmal nachgeschlagen. Es geht also hier um den Positivismus, und äh, Positivismus ist die ist die Lehre sozusagen das theoretische Gerüst des, der realistischen Einstellung der meisten Menschen, die zum einen auf Erfahrung beruht, was hier bei diesem Positivismus auch der Fall ist, und zum anderen eben auf einem beweisbaren Wissen. Und wie hier, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, dass hier diese, diese Textstelle in der technischen Qualität etwas schlechter ist. Ich musste da, es ist sozusagen ein Schnellschuss, musste da aus der Hüfte schnell etwas zustande bringen und äh, deswegen, äh, es ist äh, nichts an euren Geräten äh, kaputt oder etwas schlecht eingestellt, äh, wie das gleich äh, äh, bewiesen wird, wenn wir wieder auf die alte Datei umschalten. Aber ich denke mal, für unsere Zwecke hier dürfte das reichen. Also, Positivismus ist hier nach der englischen Wikipedia kein Vergleich mit der deutschen, das sollte ich vielleicht noch sagen. Es ist einfach bei den Amerikanern da, die haben da so eine, wie soll ich sagen, pragmatische Ader, ist es das wahrscheinlich, dass da einfach sachen auf den punkt gebracht werden so dass auch ein normalverbraucher da einigermaßen mitkommt vielleicht mit normaler Schulbildung kann man dem ganzen schon folgen aber was ist faul an der ganzen geschichte oder weswegen ähm, lege ich da jetzt Wert darauf, dass das in Bezug auf Objektivität noch zur Sprache kommt, auch noch in der mehr oder weniger allgemeinen Materialsammlung, weil es sich hier gewissermaßen um eine Verortung handelt, um das Thema noch klarer ins Blickfeld zu rücken. Also wie gesagt, Positivismus, wir, das, die, die normale Einstellung gesunden Menschenverstandseinstellung der meisten Leute eben basierend auf Erfahrung und dann eben diesen beweisbaren Wissen. Und da hat es eben äh, im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhunderts, äh, hat ein gewisser Auguste Comte aus Frankreich gemeint, er müsste das Durcheinander in der Wissenschaftstheorie wieder auf äh, neue Beine stellen. Und das war dann mehr oder weniger das Ergebnis. Und zwar ging es darum. Ähm, Positivism is a philosophical theory that states that genuine knowledge knowledge of anything that is not true by definition is exclusively derived from experience of natural phenomena. Also jetzt wird es schon ein bisschen zu lang. Machen wir nochmal kürzer, ich wollte es nur ganz vorlesen, damit die Bloßhörer da den Zusammenhang nicht verlieren. Also es geht, States behauptet, dass ein genuines, also ein echtes, sicheres, wahres Wissen, das hier unterschieden wird vom, von einem Wissen, das nicht durch Definition quasi zur Wahrheit erklärt wird, kommt hier später dann nochmal der Punkt, dass es sich um ein a posteriori Wissen handelt, also ein Wissen nachher, äh, unterschieden vom a priori Wissen, äh, was ein Wissen vorher ist, äh, das äh, nicht auf Erfahrung basiert und eben aus irgendwelchen gedanklichen Kombinationen, die nicht unbedingt eine Verbindung zur Realität haben müssen oder eben dann behauptet werden durch Definition, dogmatisch sozusagen, dass das eben so ist. Äh, wobei äh, diese Unterscheidung Natur by Definition äh, etwas unglücklich ist, weil hier haben wir es ja auch mit einer Definition äh, zu tun, die dann eben auch äh, wahr sein soll. Äh, aber egal, äh, was eben noch äh, entscheidend ist, dieses Exklusiv äh, ist ein ein Wissen, das exklusiv von der Sinneserfahrung, Experience of Natural Phenomena and their Properties and Relations, also Eigenschaften und Beziehungen, wird also zugleich behauptet, dass diese natürlichen Phänomene erfahren werden können, was nichts anderes heißt, ich erinnere an die letzte Folge, dass eben äh, Sinneserfahrung sich äh, schwubdiwub in eine äh, in ein äh, theoretisches Wissen, das heißt in, eine, in einen Gedanken, äh, verallgemeinerbaren Gedanken, eben die Erfahrung äh, verallgemeinern lässt, die gleichermaßen für alle anderen Menschen dieselbe ist. Nehmen wir jetzt mal äh, das Wiegen von irgendeinem Gegenstand oder das Ausmessen eines Gegenstandes äh, ist für alle Menschen, die eben auf diese äh, künstlich definierten Einheiten in Zentimeter und Kilogramm, Gramm und so weiter, äh, eingeschworen sind, sage ich mal, und dieses äh, Verfahren akzeptieren, dann ist es äh, notwendigerweise für alle gleich. Dann geht es hier weiter, Das Information derived from sensory experience as interpretation through reason and logic, forms the exclusive source of all certain knowledge. Punkt. Also, somit, äh, äh, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, damit es da keine Missverständnisse gibt, dieses lust heißt auch folglich, wie, wie dieser Schluss jetzt da zustande kommt, das ist ähm, auch mehr oder weniger behauptet. Also äh, diese Information, abgeleitet von der sinnlichen Erfahrung... Und in einem Nebensatz, so mal schwuppdiwupp abgehandelt, interpretiert von Verstand und Logik wird eine exklusive Quelle allen gewissen Wissens, also sicheren Wissens geformt. Der Positivismus therefore holds that all genuine knowledge is a, is a posteriori knowledge, also ein Wissen nachher, verified data, in Klammern positive facts, also dieses verifizierte, bewahrheitete Datum einer Messung. Wobei eben wie die Einheiten zustande kommt, äh, wie gesagt, keine Rolle spielt. Äh, bewahr, äh, verifiziertes, da, äh, da, verifizierte Daten erhalten, die erhalten worden sind von, von den Sinnen, sind bekannt als empirischer Beweis. Und deshalb ist der positivismus auf äh, Empirismus äh, basiert. Äh, ich lese das nochmal in Englisch, damit da das doppelt gemobbelt ist. Verified data, positive facts received from the senses are known as empirical evidence. Thus, Positivism is based on Empiricism. Dann äh, in diesem Wikipedia-Artikel kommt dann später nochmal eine Stelle, und zwar äh, kommt, äh, argued, that much as the physical world operates according to gravity in other absolute laws, so does society. Äh, das ist deswegen äh, noch mit reingenommen, um zu veranschaulichen, wie das damals gedacht wurde, man hat da, wie auch in der Psychologie schon angesprochen, immer wieder versucht, sich den Methoden der Naturwissenschaften anzubiedern und da immer wieder Anleihen genommen. Und das ging bei unserem französischen Freund, Begründer des klassischen Positivismus, sogar so weit, dass er eben behauptet hat, dass so wie die physikalische Welt nach ähm, ähm, absoluten, nach der, nach der Schwerkraft und absoluten Gesetzen operiert, ähm, macht es auch, ist es auch in der Gesellschaft, in der menschlichen Gesellschaft der Fall. Was natürlich vollkommener Bullshit ist, aber. So wurde da gedacht, um eben, und das ist, was uns Christen so erbittert, also das war jetzt nur so eine Redewendung, ich bin da in keinster Weise, was meine... Sonst betreffenden, äh, betreffenden äh, Glaubensaktivitäten betrifft da in irgendeiner Weise festgelegt, ähm, ist, äh, dieser, diese, diese Anleihen bei den Naturwissenschaften äh, haben immer wieder dazu geführt, dass äh, gerade in Bezug auf den Menschen das spezifisch Menschliche, das nur an der, am konkreten Menschen und nicht an irgendeinem Abstraktionsmonster, wie sie oft genannt werden, äh, da exerziert wird, äh, also nur am äh, konkreten Menschen äh, sind diese Wissenschaften alle äh, himmelweit entfernt, weil, weil sie eben nur die Allgemeinheiten daran nur das groben, das gröbste Raster, wenn man so will, daran äh, ausfindig machen oder zum wissenschaftlichen Ergebnis gemacht werden? Und äh, sowas wird sowas hat vielleicht äh, damit kann man irgendwelche äh, praktischen äh, Probleme äh, bewältigen, äh, wie auch immer, der in, in wirtschaftlichen oder politischen Belangen. Aber äh, ein, ein Gerechtwerden dem Menschen und dem Subjekt ist es äh, in keinster Weise. Und deswegen ähm, sind auch alle höheren Wahrheiten, die aus dieser wissenschaftlichen Methode der, der isolierten Abstraktion, wie das David Hume genannt hat, ähm, eben für höhere Wahrheiten oder eben dann Ableitungen auf etwas äh, Größeres als das spezifische technische Spezialwissen der verschiedenen Einzeldisziplinen äh, ist vollkommen abwegig. Aber gerade eben dieses, diese überindividuellen Erkenntnisse, die dann von den Wissenschaften und ihrer Sicherheit und Beweisbarkeit und Objektivität da abgeleitet werden, die sind in keinster Weise haltbar. Und damit ist auch der Glaube an an eine Ordnung der Welt, an eine rationale Ordnung der Welt, die mehr oder weniger ohne typisch menschliche Interessen auskommt, vollkommen abwegig. Man muss diesen Glauben einfach in, in, in als einen im religiösen Sinn Aberglauben verurteilen. Von dieser Einsicht sind aber die meisten Menschen himmelweit entfernt, sondern auch äh, gebildetere Zeitgenossen, die äh, unterschreiben solche, solche Aussagen, wie das hier in dieser Nullnummer der englischen Wikipedia da steht. Die für, für die ist das, die, die schlucken das, widerspruchslos ohne eben, ähm, der, sich äh, der weitreichenden Folgen äh, dieser, dieser Entsubjektivierung, was des letzten Endes ist, äh, bewusst zu sein. Damit ha hat der einzelne Mensch als solcher nichts zu melden, sondern es äh, ist eine, eine Weltordnung am Werk, die vollkommen ohne äh, so etwas auskommt. Gut, jetzt muss ich hier noch etwas äh, aufpassen, dass ich mit diesem Studio klarkomme und mir hier nicht irgendwelche Fehler unterlaufen, die ich dann später bereue schließe die ganze Sitzung ab und stelle fest, dass kein Ton drauf ist, oder solche Scherze. Oder eben das Standbild von diesem Artikel, Wikipedia-Artikel, immer noch aktiv ist und ich bin hier auf einem ganz anderen Pflaster und äh, ja nochmal kurz über, überprüfen, ob diese Fenster gleich sind, okay, alles klar. So, und jetzt geht es wieder im Text weiter, und zwar ähm, den 133er haben wir schon abgehandelt, das wäre dann die Nummer 209. Hier ein beitrag zum thema zeit und gegenstand und erscheinung ist jetzt hier schon jetzt muss ich doch nochmal zurück wieso oh, großes chaos hier bin ich weil ich mein markierfenster wieder nicht äh, eingeschaltet habe aber jetzt ähm, hier ist wie gesagt das, was von Bedeutung ist, äh, schon als Gleichsandslink äh, quasi markiert. Es geht um die Zeitordnung, dann die Erscheinungen. Erscheinungen gibt es nur für ein Bewusstsein, also klingelt sofort die Subjektivitätskasse. Und dann der Gegenstand, der Gegenstand als, mit einem anderen Wort, das Objekt, von dem sich ja auch der ganze Objektivismus ableitet. Darf man nicht vergessen, es geht hier immer nur, es gibt keinen Objektivismus ohne Objekte. Und jetzt das Ganze im Zusammenhang. Erst das Übertragen der Zeitordnung auf die Erscheinungen macht die Vorstellung eines Gegenstandes möglich. Also es gibt keinen Gegenstand ohne Zeit. Es gibt auch keine Objektivität ohne Zeit. Und damit wäre eigentlich, das müsste eigentlich für jeden äh, normal denkenden Menschen, sage ich jetzt mal, jetzt äh, bin ich auf demselben, Rationalitätstrip müsste jetzt ähm, für meine Begriffe schon einleuchten, weil eben wenn die Zeit mit ähm, eine Rolle spielt, dann äh, kann keine Objektivität als, äh, als an sich Feststellung und dieses an sich macht äh, definiert sich dadurch, dass es eben über jede spezielle Zeit hinaus und über jeden besonderen Raum an jeden individuellen Raum und individuelle Zeit, das heißt besondere Zeit hier an diesem Ort und äh, zu dieser Zeit ähm, eine, eine solche Objektivität dann nicht möglich ist. Weil die Zeit relativiert, aber ähm, kommt mir schon fast so vor, als würden die Objektivitätsanwälte, das ist nämlich typisches Anwaltsgebaren, dann doch noch irgendein äh, Schlupfloch zu suchen, äh, äh, wie man dann, ich muss schon sagen, einer... Einer, einer, einem Großteil der Bevölkerung, die von Tuten und Blasen eher weniger Ahnung haben, dann doch noch äh, äh, den Glauben an diese höheren Wahrheiten dann noch äh, belassen kann. Weil ja auch, es gibt ja auch ein psychologisches Bedürfnis danach, dass eben alles rational und vernünftig und in, in, in ordentlichen geregelten Bahnen, dass da nichts schief läuft oder falsch läuft, das, an sowas glauben ja viele und äh, verknüpfen diesen Gedanken eben auch mit einer Regierung oder mit äh, anderen Autoritäten, die dann eben schon wissen, was sie tun, und denen muss man dann vertrauen. Und die äh, bauen dann auch auf äh, irgendeine Glaubwürdigkeit, die sie genießen, die aber hinter und vorn jeder, jeder Legitimation entbehrt. Nun gut, mein Job wäre schon lang erledigt, würden solche einfachen erkenntnistheoretischen Angelegenheiten einem größeren Kreis, sagen wir mal, ab der, ab der 10. Klasse, Oberstufe, kann man mit sowas schon anfangen. Vorher ist da noch viel zu, viel zu viel Bedürfnis, äh, Psychologie im Spiel, um da, äh, de, äh, muss schon sagen, äh, Einschnitte sind es in, in, das, in, in das normale Denken oder überhaupt in irgendeine Normalität, die man aber Kindern im äh, sage ich mal ab 12 kann man denen schon sowas zumuten, weil die ja auch wissbegierig sind und die wollen dann eben auch einen Maßstab oder Kriterien haben, die gelten und mit denen dass man dann auch gegenüber Erwachsenen dann irgendetwas geltend machen kann. Aber sowas passiert eben nicht und deswegen muss ich mich bis ans Ende meiner Tage rumschlagen mit dem, gegen was kein Karaut gewachsen ist. Okay. Genug ausgeheult. Es wartet die Nummer 74. Ein kurzer Blick auf Nicht-Du-Bist-Hier-Nicht-Gemeint. Äh, den kollegen haben wir acht minuten spricht der chronometer da kann ich das jetzt noch ruhig angehen lassen also die nummer 74 jedes ding ist was es ist und nichts anderes so formuliert, äh, klingt es nach äh, Allerweltsverstand, nach dem äh, Gefällt mir, habe ich jetzt jüngst gelesen, da wurde von einer, einer vulgären Psychologie gesprochen, die einen vulgären Begriff von der Seele äh, abhandelt. Sagen wir hier, das vulgäre Denken, für das vulgäre Denken ist das hier der Inbegriff einer, einer eine Aussage über Realitäten. Jedes Ding ist, was es ist und nichts anderes. So, so, so, so stelle ich mir jemanden vor, am Stammtisch, der dann auf den Tisch haut und fertig oder irgendein Familienoberhaupt, das dann oder von mir aus in einer Firma, dann am großen Konferenztisch äh, spitzt sich die Diskussion zu und dann wird auf den Tisch gehaut und dann heißt es, jedes Ding ist, was es ist und nichts anderes. Basta. Und äh, hier in sozusagen vulgärer Stammtischsprache, ist hier der Gedanke einer höheren Wahrheit, einer, einer, der Objektivitätsgedanke, der Gedanke, dass etwas an sich existiert. Und zwar in seinen Eigenschaften äh, klipp und klar beschreibbar in seinem Sein, und auch äh, unterschieden von allem anderen, ähm, definitiv äh, die, die Sicherheit und die Gewissheit dieser Aussage tropft hier quasi, vielleicht mache ich mal den Spaß und äh, lasse da äh, eine Animation, lasse da hier von dem Nummer 74 auf die Nummer 24, da... Äh, Realität heruntertropfen. Und nun die konträre Behauptung eben, dass es mit diesen Dingen nicht so einfach ist, wie es scheint, mit diesem, mit diesem, mit dieser, diesem ontologischen Sein dieser Dinge. Bei Dinge klingelt wieder die, die Gegenstandskasse, also Ding heißt gleich äh, Objekt. Und verweisen möchte ich hier nochmal auf ähm, Kollegen Kant, der im 18. Jahrhundert da für Furore gesorgt hat in, mit seiner Behauptung, dass das Ding an sich und um ein solches handelt es sich hier, das sind Dinge an sich, die sind, was sie sind und nichts anderes, dass eben diese Dinge an sich für den menschlichen Sinnesapparat nicht erkennbar sind, dass es sich um, um, um äh, eine etwas Überindividuelles handelt, Kant nennt so etwas äh, transzendent, dass äh, etwas, das gleichermaßen für alle Menschen gilt, kein äh, Erzeugnis äh, einer, einer Sinneserfahrung sein kann, sondern eben eine eine Abstraktion, eine Vorstellung, eine, eine Konstruktion im Denken ist, wo die Beweisbarkeit einfach fehlt. Kant sagt eben dazu, dass das kein Gegenstand menschlicher Erkenntnis ist. Und die Nominalisten haben einige Jahrhunderte vorher schon gesagt, dass eben ähm, das Ding an sich, das heißt diese absolute Verallgemeinerung ähm, nicht existiert, dass Allgemeinheit keine Existenz hat. Oder noch früher, äh, einer, einer der griechischen Skeptiker, äh, Antisthenes, äh, der behauptete, ähm, ein Pferd sehe ich wohl, aber keine Pferdheit, hat diese, spricht diese Erkenntnis eben äh, auf seine Weise aus. Und übersetzt eben auf die Nummer 74 heißt es, äh, eine Dingheit, äh, wird von einer Dingheit gesprochen, die äh, von Antisthenes äh, nicht sinnlich wahrgenommen werden kann, aber eben trotzdem sein soll, was es ist, und nichts anderes, das ist. Man kann sich immer noch wundern, wie überhaupt alles so möglich ist, wie das möglich ist. Gut. Jetzt haben wir noch eine längere Passage. Da muss ich jetzt doch nochmal... Ja, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Soll ich das noch anreißen? Gut, ich reiße es nochmal an. Vielleicht ist kommt dann nochmal eine Verbindung zustande zu dem, was vorher schon besprochen wurde. Und ähm, wenn ich längere Passagen da äh, aufzeichne, dann hat das auch seinen guten Grund. Das heißt, es kann dann auch nicht schaden, wenn ähm, das Ganze nochmal wiederholt wird. Also, ich fange mal an und äh, belasse es äh, in der Vorlesung. Und wir machen dann nächstes Mal in der Folge 8 geht es dann weiter. Also, äh, blub, blub, blub. Ich glaube, es ist, ja, es geht wieder um Kant, aber hier äh, von den Neukantianern ist hier, kommt hier eine, ja, ein Kommentar sozusagen auf Kant und seine, da ist sogar noch die, die Seitenanzahl äh, angegeben. A heißt die erste Ausgabe der Kritik der ne äh, reinen Vernunft und B ist die äh, zweite Ausgabe. Jetzt höre ich aber von meinem Chronometer dass man eigentlich schon die 30 Minuten erreicht haben und das macht jetzt keinen Sinn mehr hier noch mal das jetzt noch mal anzureißen gut Freunde der Nacht hat mich wieder mal gefreut die Nummer 7 ist im Kasten und ich verabschiede mich mit dem äh, üblichen Peace. Trotz allem, Kritik ist Kritik, manchmal polemisch, aber eben immer auch konstruktiv. Und deswegen nicht äh, schon, aber eben Peace. Okay. Und out.